Wir sollten einen Ausrüstungsgegenstand vorstellen und kurz was dazu erzählen, warum wir den vorstellen. Meinen neuen selbstgebauten Spiritusbrenner mit Perlet gefüllt und äh, den Topständer noch zeigen möchte ist dieser Topf den habe ich vom WBC Waldbuschkämpfer bekommen schon ein paar mal benutzt wirklich getestet, wunderbar man kann hier vorne zum Beispiel wenn man Nudeln hat oder einen Fichtennadeltee macht kann man wunderbar abseihen der Griff ist umdrehbar von so auf so damit wird er besser zu einem Kessel und wenn man irgendwie kippelige äh, Kochstellen hat wie zum Beispiel von Buschweivel dieser Kocher dann äh, bietet sich das natürlich an, wenn das Ganze nicht so kippelig wird. Oder auch hier, die Auflagefläche ist relativ klein, nur zwei Drittel des Topfes, dann steht das Ganze stabiler. Also, dann mache ich mich mal ran ans Kochen. Dazu habe ich hier eine Tasse Reis in der Tupperdose eine Zwiebel, kann man auch gut, gut mitnehmen. Ein, zwei Karotten, je nach Belieben. So, Salz habe ich da am Schlüsselbund. In den blauen pet ling passen 50 ml Spiritus rein. Habe ich vom WBC ebenfalls gewonnen. Und in den grünen habe ich 40 ml Olivenöl. Geht komplett in den Perlitkocher rein. So. Jetzt setze ich den gleich auf. Das Öl rein. Während das Öl jetzt heiß wird, schneide ich die Zwiebel, Karotten aber das erspare ich euch bis dann die Karotten sind jetzt schon gut anfrittiert jetzt kommen die Zwiebeln dazu bis sie glasig sind dann wird der Topf vom Herd genommen damit ich dann in das etwas nicht ganz so heiße Fett vorsichtig dann die zwei Tassen Wasser dazu gießen kann. Also 500 Milliliter. So, ich glaube jetzt ist auch der Kocher soweit, dass äh, ich den Reis reinpacken kann. Er oh. ja, kocht. Umrühren, aufkochen lassen und das ist bei so einem Spirituskocher natürlich ganz gut. Der kriegt zum Ende hin nur noch eine ganz kleine Flamme. Und das braucht man beim Reis. Der zieht dann einfach alles Wasser auf. Zu der jetzigen Zeit kann ich dann mit Salz würzen. etwa so, die Hälfte von diesem Gefäß, das ist ein halber Teelöffel voll, da rein, Deckel drauf, aufkochen lassen und dann ist es gleich fertig.